Hey, Gnu, kannst du Amanda The Adventure spielen? Wäre super cool. Kannst du mal Amanda ganz durchspielen, bitte? Kannst du Amanda weiterspielen? Okay, Leute, dann spielen wir heute wohl Amanda The Adventure. Ich freue mich und habe richtig Lust. Hört ihr die Ironie in meiner Stimme? Zu riesigen Nebenwirkungen. Lern noch, sie mit Amanda, da lassen sie es. Weißt du, was einen Menschen brechen kann? Amanda, weißt du noch, wer mir dieses Spiel empfohlen hat? Richtig, die Community. Kann es sein, dass Gnus Community sadistisch ist? Ja, ja Leute, ich konnte es nicht ignorieren. Die Kommentare waren voll damit. Ihr wolltet, dass ich Amanda die Adventure spiele. Und genau das machen wir jetzt einmal. Das ist eine Art Kinderserie, die aber gar nicht so kindisch ist. Aber wartet ab über einen Daumen nach oben. und ein Abo, würde ich mich wie immer sehr freuen. Deswegen macht genau das und wir gehen rein. Start, liebe Riley. Wenn du dies liest, bedeutet es, dass wir uns in diesem Leben nicht mehr wiedersehen werden. In diesem Brief möchte ich mich nicht nur von dir verabschieden, sondern dir auch mein Haus in Cairnsdale vermachen, wenn du eingezogen bist. Suche auf dem Dachboden nach einer Videokassette. Wenn du sie einmal angesehen hast, gibt es jedoch kein Zurück mehr. Pass auf dich auf. In Liebe, Tante Kate. Das ist nicht in Liebe. Eine gute Tante würde sowas nie empfehlen. Die würde einfach sagen, nimm mein Haus, reiß es ab, baue es Neues drauf und verbrenne den Dachboden. Okay, was ist? Es ist neun. Wir sind hier auf dem Dachboden. Die Uhr ist stehen geblieben. Es ist drei Uhr morgens. Kann ich die ganzen Uhren hier verstellen? Okay, es scheint ein Rätsel zu sein, auf das ich jetzt noch keine Lust habe, weswegen ich das ignoriere weitergehe. Da oh, da ist die Kassette. Machen wir mal in der Küche. Die 7 Tage Kassette rein. Let's go, Amanda. Hi, I'm Amanda. And I'm Woolie. Today we're going to make an apple pie. Hm, do you know what we can use to cut the apples? Ein Messer? <lacht> Good job. We can use a sharp knife. Oh oh. <lacht> Okay hey Willy, let's cut the apples. That was hard. This is so cursed. We have almost everything we need to make our pie. First, preheat the oven to 425. Okay, 425. I don't think we should be using the oven by ourselves. We should always ask a parent to help. Ich bin nicht sicher, wo sie have sind. Tote. Oh, es ist cursed. Oh Gott, es ist furchtbar. Okay, in der Küche, let's go. Da haben wir doch hier. Ach, das steht hier jetzt schon. Auf 425. Dann muss der Apfel auf den Teller. Das hier rein. Und dann 40, ne? Oh, ich weiß nicht, ob das richtig ist eine Kassette. Und zwar in deiner Nachbarschaft. Okay. Was geht da? Ich will meinen Freund ein paar kaufen. Kannst du mir zeigen, wo die Kucki sind? Die? Those look so lecker. Wir haben nur noch in der Das Paket ist für meinen Freund. Lass uns an meinen Freund Name ist... Wait, ich... Oh Gott, du hast keine Freunde. Can you help me? Who does the package need to go to? Äh, äh. No, that's not my friend's name. <lacht> you have to know their name. Wo soll ich das wissen? Great work. Now we can send this to my friend. Ich habe Mary eingegeben. Kate heißt sie. Oh, das ist doch meine Tante, ne? Okay, was muss ich da jetzt machen? Oh Gott, was ist denn das hier? Hilfe. Ach, hier steht wieder was auf dem Tisch jetzt, ne? Was zur Hölle? Irgendwas muss ich hier jetzt spielen. Ah, hier sind doch Musiknoten. Wäre das dann theoretisch einfach nur lila, rot, blau, grün? Lila, rot, blau. Oh, so einfach ist es dann doch. So, jetzt haben wir oh nein! Unfälle! Oh oh. Oh, die hat den geschlagen. <lacht> oh no. Wally had ja. it. An accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. 3:45 this afternoon, we were playing and Wally tripped and fell. And look like he got hurt. hurt his knee. So can help when you are Doctor was wollen die wissen? YouTuber. I don't think das glaube ich help. schon. <lacht> help, Was willst du von mir? Ein Pflaster. What? <lacht> <lacht> <lacht> oh Gott. Chill doch. Come on. Let's get Wooly fixed up. Der Arme. Which tool can we use to check Wooly's injury? Ich habe nicht zugehört. That's right. Now we can look at Wooly's bone. Er ist so voll angekotzt, weil er genau weiß, sie hat ihn einfach mal den Knochen gebrochen. Was sitzt hier auf dem Tischle? Okay, das ist eine Uhrzeit. So, ah hier, sechs, also quasi fünf Uhr zwanzig. Okay, Schnauze, aber da steht 22:50, also 26 22, Uhr. Oh, so, lass mal gucken hier. Nee, passiert nichts. Dann ist wahrscheinlich 22. Ach, kann es sein, dass ich alle Uhren dann auch umstellen muss? Ah, ich glaube, ich hab's. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Das ist die gleiche Uhr wie im Krankenzimmer. Das heißt, die muss hier hin. Wait a minute. Wo haben wir noch so eine ähnliche hier? Warte, ich muss mir das nochmal anschauen. Mann, verdammt, ich denke ich wie ein Kind. So, hier. Das ist doch die Uhrzeit. Aber das ist auch die Uhr. Und dann haben wir nochmal die Uhr. Aber welche ist es denn dann? Vielleicht muss ich die ja alle weil die so sind, dass ich die alle hier auf die 22 bringe. Ah, 10.50. Okay, das war schon mal richtig. Vielleicht muss ich hier dann doch wirklich auch 10.50 einstellen. Was auch immer das bedeutet, der Todestag des Schafes. So, 10.50. Hier ist doch jetzt irgendwas passiert, verdammt. Oh, Tick-Tack. Tick-Tack. Tick-Tack, Tick-Tack. Das sagt mir aber gar... Oh, oh, ah! Dann muss ich die einfach komplett ignorieren, muss die hier dran machen. Und dann, hoffentlich... Nope. Nee. Okay, warum ging das jetzt auf einmal? Das habe ich doch vorhin schon gemacht. Okay, das hat funktioniert, das auch. Jetzt brauchen wir nur noch diese dumme Uhrzeit hier. So, jetzt aber, let's go. 1,5 Stunden später. Hä? Warum hat sie jetzt das dahin verstellt? Keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Ich verstehe es nicht. Wo hätte ich das jetzt herausfinden können? Wow! Safe ist 826. Nächste Kassette. Oh. Es fühlt so an, kein. You know what the opposite of alive is? Ubu. I don't think we should be talking about. that. Oh wirklich? Ich wollte sagen, das ist den. You're afraid to think about it. Ubu. That's right. Hey, das habe ich gar nicht geschrieben! It's dead. Animals can die in different ways too. What do <lacht> you think killed him? The gun? The knife? Or the poisonous berries on this bush? Look at his funny He's silly. What killed him? Hey, die ist so krank du. Uh, uh, was? was oh mein Gott! I Spiel ist so verstörend. We saw Feels far away. Amanda, nothing is rotten here. What do you think? Oh Gott, das you ist so Was soll da rein? Ja. Was soll überhaupt nichts reinschreiben können? Hm? Was zur Hölle? Oh mein Gott, was ist das? Ein grausames Ende? Das ist schon vorbei? Warum? So, Leute, ich kann ja weitermachen. Und ich habe ganz vergessen, dass ja der Safe hier ist. Hallo, warum gehst du nicht auf? Ah, ich dachte gerade... So, öffne dich. Oha, okay. Was ist das? Rot, Orange, Blau, Feige, Kartoffel, Flieder, Gelb. Was soll ich damit? Äh, ah, hier. Ah. So, was ist das hier? Okay, also Rot, Blau, Beige, Kartoffel, Flieder, Gelb, Lila, Blass, Rosa. Wofür ist das? Okay, dieser Pause-Button ist anscheinend... Hierfür. Jetzt können wir Pause drücken. Hier steht jetzt, dass der Ofen brennt. So, hier steht jetzt Ofen. Muss ich den vielleicht schon mal anmachen? Hm, what does this mean? Ach, jetzt sehe ich Das ist ja witzig. Wir können jetzt quasi in der Welt hier Dinge verwenden und die haben hier eine Auswirkung. Der Ofen brennt. Oh mein Gott. Ach so, wir müssen die Tapes jetzt manipulieren. Wo waren denn noch mal die anderen? Da steht ein Käse. Was steht denn hier dran? fleisch Pastetenbrötchen. Kann es sein, dass der Käse hier zur Mäusefalle muss? Dass wir hier jetzt einfach warten. Oh mein Gott, und dann habe ich meine Maus, ne? Oh nein, die Arme, muss die da rein? We got a mushroom. So. Äh, fleisch wird ja wohl das hier sein. Und jetzt fehlt noch... Kartoffeln. Ah, da, das muss hier bestimmt hin. Das ist doch die Kartoffel, oder? Nee, Kartoffel ist dieses Mondzeichen. Nee. Nee. Ja. Jetzt, Leute. So, und das muss ich nämlich da hinstellen. Yes, look at this. Okay, enjoy. Bäm. Oh, so, jetzt haben wir eine ganz neue Kassette, oder? In deiner Nachbarschaft. Nee, aber sie ist ein bisschen anders gebacken. Wir haben die Zukunft geändert. Let's go. Nein friend, is my friend. Ist, oh mein Gott, was my passiert hier ja nice you know yeah, ab in den fleischladen ja okay ich habe doch nichts gemacht oh, Can you help me? Oh, bist voll arm hier hin. Do Entspann dich. Geh da rein jetzt. I said I don't want to go in there. No. Why? This is happening. This isn't the candy store. There is nothing here that I want. Let me out of here. <lacht> <lacht> that's That's a nice birthday card. Do you want to give it to your friend now? Woolly hat Geburtstag. The card is for someone really cute. Oh, mal it's your birthday. Nochmal gerettet. Okay, okay, okay. Was ist das hier? Wir müssen irgendwas basteln. Wo? 24-7? Haben wir versucht? Haben wir besucht? Du hast mich mitgenommen. <lacht> wo, wo, wo, wo, wo? Ist es jetzt egal, was ich hier anklick? So, wir sollten ja zuerst eine Karte holen. Das ist jetzt 24-7. Süßigkeiten und dann das. Was geht's nicht? Ich hasse dieses Spiel langsam, wirklich. 24-7, Candy und Fleisch. So, Guts. Ich muss hier den Kopf abschneiden. Okay, Guts. Und Aber Puppen den Kopf abschneiden ist doch eigentlich nie eine Lösung, oder? Aber wo ist die Puppe hin? Die Puppe war auf jeden Fall die ganze Zeit hier und sie ist gone. Oh Gott, Leute, ich weiß nicht so. Emergency System Server Thunderstorm Warning. Okay. Oh, hatte ich, hätte ich es pausieren sollen? Hätte ich es lesen können, was da steht? Nein, die sagen... A pig says like... Oh, da ist schon was neues dran, okay. Animals see Was soll Hölle? baby Oh mein Gott! Where we go oh, ich ertrage das nicht mehr. Okay, wie go. Oh, oh. Warum? Oh, das ist er. Blizzard Warning. Okay, warum kommt das die ganze Zeit? Wo ist Familie? Es das Nein, ich habe gar keine Möglichkeit. Okay. Won't you help the ich habe doch gesagt, okay! Einmal im Monat. <lacht> oh. Kinder, genug Internet. Oh mein Gott, nein. Sterben wir wieder, oder? Wir sterben wieder. Was ist das eigentlich? Ach, das ist sie. Oh mein Gott, das ist sie. So, die Puppe dürfte jetzt theoretisch nicht wissen, dass ich ihr den Schädel abschneide. Ah, das ist sie ja noch. Let's go. Bam. Oh mein Gott. Batterien. Aber Batterien für was? Für dich? Oh, okay. Hallo. Ich weiß nicht, was ich dich fragen soll. Okay, Leute, wir brauchen eine Nummer. Ich denke mir aus, aus allen Zahlenmöglichkeiten eine aus, die garantiert stimmen wird. Das weiß ich selber nicht. <lacht> Jetzt. Jetzt. Okay, so, jetzt haben wir Thunderstorm-Warning. Das heißt, ich muss jetzt hier drücken. Okay, und das nächste muss dann wahrscheinlich, keine Ahnung was. No, what they're called. Oh Gott, okay, Tornado-Warning. Ich muss den Namen von dem Huhn falsch eingeben, um weiterzukommen? Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, Was soll man das wissen? So, jetzt muss man hier zweimal draufdrücken. Um diese... Dumme Blizzard Flooding Warning in der Haus zu kriegen, was man hier oben nicht erkennen kann, um zu triggern, damit diese Scheiße hier endlich funktioniert, Mann! Oh nein, ich würde die aber einschieben. Kann ich das nicht raustun? Oh nein, ich muss es fertig gucken. Hm. Ey, es gibt's doch nicht. Warum sterbe ich denn jetzt? Was ist das für eine... Meine Güte, ich musste einfach nur Ja drücken, dass ich sie retten will. Aber woher soll ich das denn wissen, wenn mir vier Buchstaben angezeigt werden? Fernsehrauschen wird stärker. Oh Gott, freedom. Alles verrottet. And I'm Amanda. And I'm Wooly. What's that smell? What do you think is making that bad smell? When an animal dies, it, rots too. it looks like this kitten is Hä? Was macht jetzt die Katze it hier? Will die before anyone can help it. Should Na ja, gut, ich mach mal ja. <lacht> oh. Hä? Oh, was? Ich kann da raus. Oh nein, ein Schicksal, ich bin ein Fleisch geworden. Nein, ich bin auch tot, ich bin Fleisch. Nein! Irgendwann später. Jetzt darf man nicht mehr das Fleisch kochen. Jetzt musst du dumm Apfelkuchen bekommen und wieder zum eine-millionsten Tape von ganz am Anfang zurückzukommen, um die scheiß Lösung zu bekommen. So, und jetzt kann ich endlich dieses alte Tape von ganz Anfang in der Küche reintun, damit ich nichts interagieren muss, um anschließend das zu bekommen, was ich will. So, jetzt kann ich diesen kack scheiß hier wieder machen. Und somit habe ich die Möglichkeit, an das alte Tape zu kommen, wo irgendeine Kacknummer drin steht, auf die überhaupt keiner kommt, weil das Spiel einfach nur irrelevant ist. Gib mir das Tape! Ja! So, und weh. jetzt steht nicht die Scheißzahl da, wo ich sie will. Good job. Let's ja! So, und diese Kackzahl muss ich jetzt hier eingeben, nachdem ich das Spiel resetten musste, um auf die zweite Kassette zu gehen, in der ich nicht angreife, um diesen Code zu finden, um in diesen Blah-Bob reinzupacken, Mann! Wie soll man denn da draufkommen? Richte Kate mein Beileid aus. Oh, jetzt ist hier ein Geburtstagskuchen. 30 Minuten, 30 Minuten bei 325 Grad. Und was? Oh, look at this. So, doch so, oh Gott, das ist ja eine 1, ne? Ich muss es ja quasi auch äh, mal, kommt ja auch vor Plus. Six, C, C, D, C, F, E. C, C, D, C, F, e. C, C, D, C, F e. Endlich ah. <lacht> gibt das Spiel meinen Sinn. Ja. Oh nein Unfälle. Oh nein. Er ja, ist so voll traurig. Ne, wahrscheinlich haben wir mit Kate irgendwas Schreckliches gemacht. So, als brauche ich erstmal das Tape hier. Nein, wo ist mein Tape? Wo ist mein Team? Was ist denn das für ein Rotz? Also, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Scheiß-Tape ich reinmachen muss, um am Ende da hinzukommen. Wenn dieses dumme Game die ganze Zeit mich in neue Etappen reinballert, ohne dass ich irgendwie mal eine gerade Storyline habe, alles von vorn machen kann, mich nicht an jeden einzelnen Schritt erinnern kann, dann bescheiße ich jetzt auch, öffne einfach den Schrank, mache hier Scheiß-Wasser drüber und sage, so, los, mach das jetzt voll. So, mit diesem Kack-Schlüssel gehe ich jetzt an. Diese Kack-Kiste macht die endlich auf, weil das ist das Letzte, was uns noch fehlt. So, bester Freund, gib her. Can I share a secret with you? Ja, ich hasse die eigentlich einfach nur noch. Are you sure? It's a big secret. Ja, Mann. Ich glaube, dass die eigentlich... Ich glaube, dass die eigentlich tot ist. Ich glaube, dass sie eigentlich tot ist und man die irgendwo finden kann und die wurde ermordet und ihr Geist ist in dem Fernseher. Aber es ist mir eigentlich auch egal. Ja, es wird endlich hell, Mann! Das Ende! Ja, oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel so sehr. Wie kann man das so freiwillig spielen? Warum habt ihr mir das empfohlen? Empfehlt mir es nie wieder. Oh mein Gott, ich habe es endlich geschafft. Ich danke meinem Cutter da draußen, der dieses blöde Video für mich vorbereitet hat und sich zweieinhalb Stunden Qualen angeschaut hat. So, Leute, Fazit, es gibt tausende Enden. Wir sehen es an den Stickern. Es gibt noch ein Ende, glaube ich. Ich werde es nicht herausfinden. Also eventuell noch mit dem Livestream, aber wirklich ganz in Ruhe mit der Community Step by Step zusammen. Ansonsten niemals mehr wieder. Empfehlt mir nie wieder solche Games. Und ich möchte jetzt einen Daumen nach oben und ein Abo. Ansonsten kommt auch Amanda auf deinen Fernseher. Und dann kommt ihr nie wieder raus. Und jetzt raus. <lacht>